ich ich glaube schon ich glaube also ja, auf jeden Fall, weil Democracy heißt ja auch, dass quasi gleichberechtigt die Länder, also dass alle Länder mit einbezogen werden, so sind auch, und wenn mehrere Sprachen mit einbezogen werden, wenn Respekt respektiert wird, dass auch auf anderen Sprachen kommuniziert wird und einfach quasi Wertschätzung gegenüber anderen Ländern, dass auch versucht wird, auf deren Sprache zu kommunizieren, aber auch gleichzeitig man auf einer internationalen Level miteinander reden kann. Das also... Ik vind het zo'n zeer wichtig. Ja, dat denk ik wel. Omdat uh, gewoon, er gewoon zoveel landen in deze Unie Dus je kunt niet gewoon één taal de grote taal eruit maken. Dus het is heel belangrijk om Europa uh, verder te nemen. Ja.